Willkommen auf meinem Kanal Evelina Show und heute werden wir mal mit euch wieder eine Challenge machen und zwar mit Mami. Mit Mami zusammen. Ich war schon Ewigkeiten nicht dabei, mit Evelina eine Challenge zu machen und heute haben wir uns dafür entschlossen, eine süße Challenge zu machen und zwar eine Schoko Smoothie Challenge. Wir haben hier Unheimlich viele Süßigkeiten besorgt. Zwölf, zwölf Stück. Hier haben wir zwölf Nummern. Die und ich werden uns abwechseln. Wer gerade gezogen hat, darf natürlich nach der Nummer seine Süßigkeiten hier aussuchen. Und die kommen dann in unser Smoothie-Behälter. Und ganz zum Schluss werden wir sehen, wessen Smoothie am besten schmeckt und ich denke immer mal, es werden beide bestimmt lecker schmecken. Denn Schoko-Smoothie haben wir bis jetzt noch nicht gemacht und bei Schoko kann man echt nichts verkehrtes machen. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Oh, jetzt werden wir mit Mama schere machen, damit wir wissen, wer anfängt. Genau. schere was war das denn? <lacht> Ups, noch mal. Schere, Stein, Papier. <lacht> das passt doch gar nicht. Schere Stein, Papier. Ha, ich fange an. Super. Okay, okay gut Ich, mhm. ich habe die Nummer zwei. So, ich habe die Nummer zwei. Und jetzt gucken wir mal, wo die Nummer zwei ist. Und ich glaub, das ist... Ist es vier? Ah, ich habe hier zwei. Hier, Oreo. Oh, Oreo. Aber das ist eine ganz neue Packung mit Lady Gaga. Oh, bin ich nachher auch eine Lady Gaga? Oder bin ich daher einfach nur Gaga? So, das kommt hier rein. Und ich tue hier alle rein, ne? Oh, wie das duftet. Ich liebe darf Ohnlos. Ich mal, darf ich mal also, Riechen. Ah. Okay, Wilina. Jetzt darfst du ziehen. Augen zu. Und jetzt darfst du ein Name ziehen. Eins. Eine Eins. Dann gucken wir mal, wo hier eins ist. Das hier? Ja. Card. Ich liebe die ich bin so froh, dass ich diese habe, also die bekommen habe. So, ein nehme ich Ich habe schon richtig lange kein Kind gegessen. Jetzt darf ich die da ziehen. Die Nummer 9. So, wo haben wir denn hier die Nummer 9? Oh! Raffaello? Ja. ja. Echt? Ja. Mm, meine Lieblingsschokolade. Wait a minute! Who are you? Und du bist froh, dass du die nicht hast. Ne? Die machst du nicht so gerne. Ich mag tatsächlich nicht so viele Sachen, die mit Kokosnuss zu tun haben. Ehrlich nicht? Oh, da hast du aber was verpasst. Ich bin halt nicht so ein Kokosnuss-Fan. Fan? Ja. Ja, dann hab ich mehr davon. Ja. Okay, so sieht's aus. Oh, ich bin so froh. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich die neuen bekomme. Jetzt darfst du. Augen zu. Und du darfst die Emily. unsere. Drei. Für <lacht> mich fällt heute alles runter. Okay, Nummer drei, wo haben wir die denn? Um, fünf, Sieben. Elf. Ja, Kinderriegel. Ich habe Kinderriegel, ich liebe die einfach. Bis jetzt habe ich KitKat und Kinderriegel. Hier das auf. So. Jetzt äh Jemanden. Du hast nachher nichts mit von deinem Smoothie, wo du alles aufbeißt und isst. Ich probier noch, ob es wirklich das ist, was ich denke. Ach so. <lacht> und schmeckt auch danach, ja? Ja. Sehr gut. Okay, ich bin dran. Augen zu. Die 8. Ich habe die 8. So, jetzt gucken wir mal, wo die 8 ist. Hier. Oh, hier 8. Hier ist der Hase. Häschen. Okay. So mit Kinderüberraschung. Mit Kinderüberraschung. Oh, gucken wir mal, was wir da so schönes haben. Hoppola. mal Aufmachen. Schaut mal, wie die Schokolade glänzt. Mmh. Ich würde da jetzt gerne so reinbeißen, aber das mache ich natürlich nicht. So. Ja. Mal gucken. Das Da ist eine Überraschung drin. So, ich mache. Hoppala. Dann tue ich mir die Hälfte von dem Hasen hier rein. ist drinne. Schön verpackt. Ob da noch was Einfaches? Aber... Was haben wir denn hier Schönes? Gucken wir mal gemeinsam, was das ist. ist das ist was zum Basteln. Oh, das ist ein Ring. Ring? Hm. Ist ganz leicht zum Aufbauen. Okay, wir bauen das mal schnell auf. Ach, das ist ja gar nicht so viel zum Aufbauen. Weißt du, wie das. Ach, guck mal, das ist ein Ring. Ja. Komm, den kriegst du von mir. Oder am besten am kleinen Finger. Ja, ich glaube auch. Okay. So. Dann. das hat irgendwas mit dem Handyspiel zu tun. Also ja. die heutige Technik muss man nicht verstehen. Okay, aber dann kann die trotzdem mit uns dabei sein. Und ich habe jetzt einen Ring. Du hast einen Ring, sehr gut. So Helena, und jetzt darfst du eine Nummer ziehen, Augen zu. wir mal, wo die vier ist. Oh, ich sehe sie schon. Dein. Das mag auch noch mal ganz gerne. Mhm. Will ich helfen? Meier. Ja. Ja. Ich werde nur eine davon nehmen. Meinst du? Mit zwei. Schau mal auf. Eine ist zu klein, ne? Ja. Klar, jetzt darf ich ziehen. So, da ist ja. Eine Sieben. Sieben. Ich habe schon was gesehen. Ich glaube, Kinderpengel hat gesehen. Ja. Jawohl. Du wolltest dir auch. Aber ich frage mich, ob das hier noch reinpasst. Ich bin ich mal gehen. gespannt, ob das Ganze hier noch reinpasst. Und wenn wir es klein machen. Ja. Oder wir packen nicht Stück vom Hasen Nee, das bleibt alles schön hier drinnen. Guck, geht auch. Was nicht passt, wird passend gemacht. Okay. So, Evelina, du bist die Nächste. Zwölf! Zwölf? Oh, ich habe schon die Zwölf dann? Ja. Das ist die Nummer zwölf. Was ist das? Weiß ich mir nicht. Sind das Schokis? Ich sehe sowas zum ersten Mal. Wenn ich ehrlich sein darf. Ich dachte was. Ja, scheint wohl irgendwie Schokolade zu sein, oder? Hm. Ja, Schokolade. Hm. Soll ich helfen oder geht's? Machen wir mal, ich mach mal hm. hm. Sieht mhm. ein bisschen aus wie eine Brezel. Wollte ich auch sagen, aber ich guck mal. Äh. <lacht> das ist wahrscheinlich sowas wie Butterkekse, aber mit Schokolade. Guck, so das. Das ist wie Toffifee, so drin. Ne? Toffifee? Toffifee. Was war nochmal Toffifee? Ah, jetzt weiß ich's. Mit den Nüssen, ne? Voll anders. Das ist aber mit Karamell, glaube ich, ne? Ja, gut, dann tu das mal da rein, essen, trinken na ja. also, oh, wir so und naja. Augen einmal mischen. Eine, sechs. Wo haben wir den? Wo denn? Merci. Merci. Merci, das ist mit weißer Schokolade. internat. Oder was ist das für eine Füllung? Das ist schwarze Schokolade mit Marzipan. Dann Okay. okay. Ein Glück habe ich es nicht bekommen. Triebe. Ich mag keine schwarze Schokolade. Schwarze Schokolade ist aber gesünder. Ja, aber die schmeckt sehr bitter. Ja. Ja, dann haben wir ja nicht mehr so viele, ne? Äh, äh, hey, auf und so. äh, 11, 15 haben So. 11! 11, was war denn 11? Das ist das. Pixar. Hm, Mini, guck mal. Ja. Hm. Bei dir sieht es echt nach nichts aus und bei mir. Weil du diesen Hasen Okay, du kannst hast. auch zwei reinholen, wenn du möchtest. Mm. Ich freue mich schon, wenn ich alles essen kann. Ja, das glaube ich. Essen oder trinken meinst du? Essen und trinken. Okay. So, also ich wieder an der Reihe. Noch okay, zwei Stück. Die Nummer 10. Und das ist Pudding. Pudding. Pudding. Ja. Oh, oh, oh. Schokopudding mit Vanille. Ob das hier noch alles reinpasst? Ich glaube. Mensch, Mensch. So, wir brauchen einen Löffel. Schokoeis von. Schoko. Ich bin bei 10 Jahren. Hier unten mit Vanille. Guck mal, mit Vanillesauce. Ist das geil oder ist das geil? Ist das Vanillesoße? Ja. Okay, noch ein Löffel und dann ist es genug. Guck, guck, guck. Mhm. Das ist toll, wie das so schön runterfließt. Bei dir passt, glaube ich, nichts mehr rein. Ich weiß es nicht. Doch, also guck mal, wir haben ja nicht mehr so viel über. Mm. Hm, was kann das wohl sein, <lacht> Evelina? Finn. Hm. lass mm. es nur noch Finn. Oh, da kannst du eine richtige Hand voll nehmen und reintun. Mm. Lecker? genug Schoko. Mhm. Und jetzt zum Schluss machen wir noch unsere Schoko-Shakes rein. Ivelina hatte sich entschieden für Tricks mhm. und ich habe mich entschieden für Mars. Das tun wir jetzt alles mal hier rein. Schön schütteln. Okay. darf ich probieren. Natürlich, probier doch. Mhm. Lecker? Ich hätte mich jetzt gewundert, wenn es nicht lecker schmecken würde. So, das Ganze werden wir jetzt einmal mixen und dann werden wir es probieren. Ja. Was hast du denn da? <lacht> so, Evelina, dann dürfen wir die mal probieren, oder? Ja. Auf jeden Fall mega aus. Ich, ich werde nicht so viel, weil ich will noch schlags. Boah, das riecht aber auch lecker. Schnippern wir dran. Riecht mm. lecker, ne? Wollen wir das mit Sahne oder ohne Sahne? Ich will erstmal so probieren, darf ich? Einmal ohne Sahne? Ja, dann. Okay. Und? Mm. lecker. Das lässt sich sehr schwer ziehen. Aber lecker. Mh, lecker. Ich will jetzt mal ein bisschen Sahne. Ist der auf? Komm her, ich verpack mal, ich mach das mal. Aber ein bisschen. Na? Ja? Oder ein nee, bisschen darf mehr? Ich, darf ich, darf ich, darf ich? Ich weiß, wie viel ich will. Jetzt nicht professionell. So, du wirst es ja ganz schön machen, ne? Guck mal, bei mir sieht das schön nach rechts aus. Willst du auch schlafen? Ja, ich glaube, ich mache das auch. Ja, ja das reicht. Dankeschön. Und ein bisschen Schokolade. Welche? Ja, das, was du auch hast. Oder, nee, warte mal. Nee, nee, ich bin, Oder welche Bällchen? Genau, die Bällchen möchte ich ganz gerne. Ich weiß ja nicht, wie viel das ist, ich Zwei. Ich glaube, das Ganze kann man mit einem Löffel genießen, oder? Also, auf unsere Cocktails. <lacht> Und lass es uns schmecken, ja? Ich muss mich so fühlen, als ob ich Stäbchen habe. Mmh. Lecker. Mit Sahne ist das nicht ganz so süß, finde ich. Womit kommst du? Willst du vielleicht mal Löffel haben? Komm her, ich pack das mal her. Und womit willst du essen? Nicht essen, sondern trinken. Ich finde, das ist lecker. Sehr lecker geworden, oder? Mhm. Und süß Aber mit Sahne ist es nicht ganz so süß, also das macht noch mal ein bisschen milder. Mhm. Also, du ich, genau, komm ich probiere deins und du probierst meins. Ich weiß nicht, ob ich probieren will. Warum nicht, da schmeckst du wirklich nichts raus, also die, äh, die Raffaelle schmeckst du da bestimmt nicht raus. Mhm. Aber hier schmeckt man diesen Pick-up raus, ne? die Kekse. Mhm. Lecker. Willst du meinen probieren? Mhm. Mm mm -hmm. Und wessen schmeckt besser? Also, ich finde, meine schmeckt besser. Ich finde. Deine gut. ist viel zu süß. Ich finde meine. Findest du? So, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben und abonniert unser Kanal, damit ihr die Ersten seid, die meine Videos gucken. Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss. Und wir werden jetzt erstmal weiter trinken. Und jetzt, ja. Jetzt also hier ist bestimmt jede Menge Kilokalorien. Wäre nichts für mich. Mhm. Aber für den Challenge geht es klar.